Angekommen auf Isla Isabel und schon die zweite Wahlsichtung. Zwei, ja. Da schlägt wieder ein Wal mit seiner Flunke. Die geht hier bei sage und schreibe 22 Grad Wassertemperatur ins Wasser. Wer sagt denn dass 22 Grad Klappe die erste. Also eine Anzeige sind 24. Die stimmt immer 2 Grad nicht. Also Super, Klappe. war ja nur 17 Grad auf der Überfahrt. Ja, Klappe die erste. Sprung, Test. Wie ist es? Feucht. Und? Temperatur? Ach ja. Könnte besser sein. Soll ich da auch reingehen? Mach mal. Es ist jetzt Brutzeit auf Isla Isabel. Wir sitzen hier am Wegesrand und brüten die Reihe aus. So eine Riesenvögel haben so ein kleines Nest. Im Gegensatz zum letzten Mal, da war hier alles noch grün, der ist jetzt schon ziemlich vertrocknet. Wir haben ganz schön spitzen Schnabel, diese Fregatöne. Im Hintergrund, das mit dem roten Sack, das ist das Männchen. Hat wohl Hunger. gleich. Vier Nester an einer Stelle. Das ist schon irre hier. Wir haben keine Angst. So ist das, wenn man die Natur in Ruhe lässt. Das haben alles voll. Ich hoffe, man kann das hier auch sehen. Tausende von Vögeln herumschwärmen. Tausende. und dem erloschenen Vulkan hier. Was man da im Hintergrund hört, sind die Fregattmännchen, die noch um Weibchen buhlen. Da ist einer, der richtig aufgeblasen ist. Wieder. Man kann gerade so seinen Schnabel da oben sehen. Und es sieht auch ein bisschen herzförmig aus. Ich, ach guck mal, ich bin verliebt in dich. Direkt hier am Weg sehen die Höhlen. Jungs, groß. Und sieht so schön flauschig aus. Toll. Also es ist super, dass es Naturschutzgebiete gibt. Liebe Politiker, es muss aber noch viel mehr geben auf dieser Welt. Und was das Schiff da draußen macht, ich glaube, das möchte ich gar nicht wissen. Der sieht ja so aus, als ob er gleich runter geht. Aber scheint ein Fischer zu sein. Stehen in der Luft. Und so jagen die Frickertüge. Das ist jetzt hier das Reich der Töte. Hier sitzen die auf der Erde und brüten ihre Eier aus. Er hat aber schöne blaue Füße. Der putzt sich schön. Die passt hier wohl auf die Eier an. Oh, oh. Auf. Naja. Alles voll hier, wimmelt nur so von Nestern muss ich den weiten Bogen drum gehen. Da ist auch mal ein Nest. Ohne die Mutter. Zwei schöne Eier. Herrlich. Ich tu dir doch nichts. Aber du bist hier mitten auf dem Weg. Ich gehe ganz langsam vorbei. Also man kann ihn sehen. Er stellt sich nämlich tot. Da bin ich fast einmal rum. Jetzt bin ich hier an der Steilküste. Das ist hier die Bucht. Da liegen heute zwei Schiffe drin. Die hintere ist die Limeleit. Der Annette an Bord. auf der anderen Seite vom Kratersee. Wir haben heute den 7.2. und sind auf dem Weg nach Punta Mita. Um 4 Uhr heute Morgen haben wir den Anker gehoben. Es ist jetzt fast halb sieben. Die Sonne geht gleich auf. Wir haben etwas über 70 Meilen vor uns. Der Wind ist nicht besonders doll. Also so um die zehn Knoten fahren wir nur mit der Genua. oder der Michael aufwacht, werden wir nachher gleich den setzen. Ansonsten sind wir wahrscheinlich doch ziemlich lange unterwegs. Wir werden sehen. Vielleicht wird es ja auch noch ein bisschen mehr Wind. Seit langem mal wieder Gännacker-Segel. haben acht Knoten Wind. Und fahren viereinhalb Knoten. Richtung Maya Manderas. Kannst auch was zu sagen. Das sind Na, bewegte Bilder. Wieder mal ein Oktopus bei uns an Bord. Jetzt schon der dritte. Leider finden wir die zu spät. Dann sind sie schon trocken. Können wir die nicht mehr essen. Und die könnten auch ein bisschen größer sein. Aber müssen auch nicht sein. Ne? Die machen immer so einen Dreck an Bord. Also tschüss. In haben wir mal wieder so viele vorne Und gleich so viele wieder. War leider so wenig. Wind heute. Wir konnten zwar herrlich mit dem gennaker segeln, aber wir machen jetzt doch noch einen Zwischenstopp ein bisschen südlich von St. Blas. Die Wellen sind heute nicht so hoch. Wir hoffen, dass wir eine ruhige Nacht haben. Nette macht pünktlich zum Sonnenuntergang den Anker klar jetzt hier bei fünf Meter den Anker reinschmeißen, ein bisschen weiter weg von Land. Erstens, weil es so flach ist und zweitens, weil es ja hier diese ganz fiesen Sandflöhe gibt. Die wollen wir nämlich heute Nacht nicht haben. Deswegen bleiben wir ein bisschen weiter draußen. Heute Morgen am 8. Februar, sind wir sind vor 4 Uhr in den abgefahren und jetzt geht langsam die Sonne auf und wir werden heute wohl dein Gruß erreichen. Hey Dir heute zu deinem Geburtstag alles, alles Liebe und Gute und bleibt gesund und werdet gesund. Wir haben Punta Mita geschafft, jetzt geht es hier wieder in die Bahia Banderas und das mit herrlichem Tänaka-Segel. Super Wetter, die Sonne scheint. Und dann sind wir auch in zweieinhalb Stunden in La Cruz. mein Stumpfisch. Der erste Sierra, den haben wir gefangen mit dem Köder, den ich von Lilith und Glenn zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Also, er funktioniert.